Schwarz. Alle guten Daily Vlogs fangen mit einem schwarzen Bildschirm an. Aber jetzt gibt's Yoga. Mit äh, vier Mädels Yoga aus dem Garten zu machen, ja. Ich weiß, ich habe genau das gleiche gedacht wie ihr. Ja, so falls ich danach kein Video mehr hochlade, wisst ihr, dass ähm, Yoga ist genau mein Ding, dann bin ich ausgewandert nach Indien. Dann wohne ich nur noch im Tempel. <lacht> so und es geht darum, sich praktisch noch mal so einen Wunschzettel zu schreiben, aber für jetzt. Gut. Hallo liebe Freunde von Didi. Ja, auch oh, guten Tag noch. How to drive safety on your bicycle? du Kamera on? Ja, hier live auf dem Fahrrad. Ich nehme euch mal mit, was ist denn heute Montag? Heute ist Montag. Ich nehme euch heute mit durch den Montag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Meine Schwester, die ist ja so eine Yoga-Perle, ne? Oh, jetzt kommt hier eine Straßenkreuzung heute. Uh. Oh. Ah. oh! Jetzt wieder anfahren. Wie oh. Oh, diese Rentner, kitte nicht. Yeah. Jetzt geht's ab. So, also meine Schwester die ist ja so eine Yogaperle Und die haben mich überredet jetzt hier mit wie viel? Vier Mädels oder was? Was? Wie viele Mädels? Wie viel? Vier. Vier Mädels. Mit äh, vier Mädels Yoga bei uns im Garten zu machen. Ja. Ich weiß. Ich habe genau das gleiche gedacht wie ihr. Aber naja, ja, jetzt schauen wir mal. Da ich noch eine, eine Stunde Zeit hatte heute, haben wir gesagt, komm, ja, komm, okay, komm. Ja, und dann komm. Also ich schätze mal, wenn die Nachbarn uns beobachten, die werden wahrscheinlich an dem Fenster stehen und äh, Popcorn verteilen. Und <lacht> ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit in den Garten. Dann äh, könnt ihr euch das auch mal reinziehen, was der Onkel da so macht in seinem Garten. Ja, viel Spaß. Ich weiß noch nicht. Das wir mal. Also, da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Schauen wir mal. Hier liegt schon die Handbücher hier. zu Hause mal für ein Radio läuft, ich mache mal hier Schleichwerbung. Ich höre immer Inselradio Mallorca. Kennt ihr das? Das gibt mir ein bisschen das Gefühl, als würde ich auf einer Insel leben. Ja. Warte mal, ich glaube da läuft gerade schon wieder was, pass auf. Jetzt erzählt, die, ja, jetzt erzählt die Tante wieder, es gibt eine Führung im Berggebirge Tramontana. Wunderschön muss das da sein. Ja, aber wir haben es auch schön hier. Keine Sonne oder so, keine Wolke meine ich. Ja cool, bin schon ein bisschen aufgeregt. Ronja, bist du auch schon aufgeregt? Ja. Ja, warte mal, ich, äh, ich frage die Ronja jetzt mal, jetzt mal ein Interview. Ronja, warum macht man überhaupt Yoga? Ernsthafte Überlegung. <lacht> also, Yoga macht man, um seinen Körper runterzufahren und ähm, wieder Noch zu mehr? Sich ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, dann ist es doch der perfekte Zeitpunkt. Aha. Aha, Und dann gehen wir jetzt hier auf die Matten, oder was? Ja. Und also, dann, was macht man dann? Erst ähm, machen wir eine kurze Anfangsentspannung, dann machen wir Atemübungen. Hatha-Übungen und dann machen wir noch mal eine Endentspannung. Eine Endentspannung. Oh, genau. scharf. Ja, so also falls ich danach kein Video mehr hochlade, wisst ihr, dass ähm, Yoga ist genau mein Ding. Dann bin ich ausgewandert, nach Indien. dann wohne ich nur noch im Tempel. <lacht> oh, da ist aber eine große Uhr. Ja, damit ich auch sehe, wie lange ihr die Übung halten könnt. Ach boah, Was ist deine Kühlbox. Das ist gar keine Kühlbox. Nein, das sind Sitzkissen. Ach so. Du musst ja auch den perfekten Sitz haben. Ja. Deine Knie dürfen nicht über deine Hüfte sein. Ja. Bei den Atemübungen sitzen wir ja im Schneidersitz. Bei den Atemübungen sitzen wir im Schneidersitz. Also ich mache das am besten so, könnt ihr direkt live dabei sein. Dann stelle ich die Kamera so, könnt ihr live am PC, am Handy, könnt ihr äh, die Übung mitmachen. Kostenlos. Oh. <lacht> naja, so gut wie du das dann kannst. Ne? Ja, ich bin Profi. Warte mal, ab. ich werde die Krähe machen. Also das Einzige, wofür ich jetzt noch sorgen muss, ist, dass die Mädels nicht alle mit drauf sind. So, und wenn das klappt, dann machen wir eine Session. Shavasana, das ist die Stellung der Toten. Und Farhana nimmt erstmal eure Meditationskissen noch zur Seite. Das ist mein Meditationskissen, das ist ja gut. Die Füße sind mattenbreit auseinandergegeben. Die Füße fallen nach außen. Kopf hoch in den Sitz. Wir fangen an mit Atemübung, deswegen habe ich euch also diese kürzere gegeben Es ist am besten, wenn ihr ähm, die Knie unter den Kung setzt. denn den, ähm, genau, so, damit die Knie das unter heißt, und ja, genau. Okay, einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust, einatmen, die Arme heben, ausatmen, die Arme gehen nach unten zu den Füßen, neben den Füßen abgelegt, einatmen, das rechte Bein geht nach hinten, Knie und Kinn anheben, links geht nach hinten, Plank Position, ausatmen, Knie, Brust und Stirn abgelegt, einatmen, in die Cobra, Schultern zurück, Genau, ausatmen, die Hüfte heben in den hinabschauenden Hund. Ready? Ready. So, einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust. Einatmen, die Arme gehen nach oben. Ausatmen, die Arme gehen nach unten, neben die Füße. Ausatmen, das rechte Bein geht nach hinten, Knie ablegen, die Stirn heben. Ausatmen, anhalten, in Plank Position. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn, gehen auf den Boden. Einatmen, Füße werden abgelegt, Brust heben, Kobra. Ausatmen. Ich das mal Und halten, auseinander, ruhig auseinander. auseinander. Super, <lacht> doch das ist doch gut. Ja. Hoppeln in, in Liebe. Yoga, oh eine Biene. Ja. Sieht man die? Ja, Bienen sind so selten. Bienen sind. Wusstet ihr, dass man in Sch Sch Norwegen, Norwegen Sch ich Schweden oder Norwegen, muss man drei Mille zahlen, wenn man eine Biene platt macht. Drei Mille für eine Biene. Also immer schön aufpassen auf die Bienen. Äh, <lacht> ja, Yoga. Also muss sich jeder, glaube ich, sein eigenes Bild machen. Ich fand es ultra anstrengend. Ich habe immer gedacht, Yoga sind diese komischen Verrenkungen, die man irgendwie im Park macht. Aus unerklärlichen Gründen. Aber äh, da steckt wohl noch ein bisschen mehr dahinter. Ist ganz witzig hat muss man aber glaube ich für sich selber ja, für sich selber rausfinden was, was einem da Bock macht und was nicht und äh, ja jetzt habe ich euch mitgenommen auf die Yoga Session jetzt ähm, mache ich noch folgendes und zwar hat ich weiß nicht ob ihr den kennt Tony Robbins der hat so mehrere Programme und unendlich bla bla bla Seminare ja, und sowas und äh, eines von ihm ist ähm, zur äh, Zielfindung, welche Ziele man so im Leben hat. Und äh, da geht es darum, also die sollen auch möglichst ähm, unrealistisch sein. Also jetzt nicht so, oh, es wäre mal schön, wenn ich eine Woche Urlaub auf Malle machen könnte. Das kriegt man ja hin. Äh, irgendwie. Aber es geht halt dabei darum, so wie als ihr noch ganz mini mini mini mini wart, da hattet ihr ja so, äh, wie, wie, wie heißt das? Ähm, Weihnachtsbaum äh, Dingsbums. Hier, Wunschlisten. Äh, wie heißen die Listen denn? Komm, ihr seid, ich weiß es. Ich, äh, Wunschzettel. Heißt Wunschzettel? Ja, Wunschzettel. So, und es geht darum, sich praktisch noch mal so einen Wunschzettel zu schreiben, aber für jetzt, was man so für Sachen machen möchte, für Ziele erreichen möchte. Hier so wie Carles, sich da so ein Mercedes zu holen oder ein Haus in Beverly Hills oder was weiß ich. Ja, da gibt es ja oder alles Mögliche. Und das machen wir jetzt gleich. Das geht noch mal so eine Stunde. Das ist so ein Programm, da musst du halt dann aufschreiben, was du wie in dem Bereich haben möchtest, wie in dem Bereich und so weiter. Da liegen die Wahlen. <lacht> ja, also das machen wir jetzt gleich. Ich kann euch ja mal, also ich, ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht, was dabei rauskommt, weil diese Ziele wohl im Unterbewusstsein irgendwo schlummern. Ich kann euch ja äh, gleich nochmal darüber informieren, was bei mir so da rausgekommen ist. Ich bin auch selber echt gespannt. Also, bis gleich. bei persönlicher Entwicklung helfen. Also nicht so frei also ich, und kaufe am Ende mein, mein, mein Produkt. Ich, ne? ich schenke dir was und dafür gibt es deine E-Mail-Adresse mit dem Verkauf. Nicht um zu. Nicht, nicht um zu verkaufen nachher, sondern genau. wirklich frei. Ja. <Musik> Nein. Ach, dein Bauch ist da nicht drauf. Los geht's. was ja, nee. du mal 30 Sekunden zurück hier. ...ein Jahresziel in dieser Kategorie okay. aus ja. und verwenden Sie zwei Minuten darauf, um in einem kurzen Absatz zu erklären, warum Sie so fest entschlossen sind, es innerhalb des nächsten Jahres zu verwirklichen. Geben Sie für jedes Ziel überzeugende Gründe an und sollten Sie sich dadurch nicht veranlasst sehen, Ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, dann sollten Sie sich bessere Gründe oder ein besseres Ziel einfallen lassen. Ja, jetzt haben wir hier äh, 168 Millionen Ziele aufgeschrieben. Die sortieren wir jetzt noch. Und dafür fahren wir jetzt mal in die Fahrschule. Dann machen wir uns so ein, äh, wie nennt man das, Board? Future Board, Ziel Zielboard, Visionsboard. Und da schreiben wir dann alles auf, wo wir hin wollen, was wir machen wollen und so weiter, wie das Ganze funktioniert. Ich bin mal gespannt. So wie ihr. Ja, vielleicht schaffe ich das auch so. Ah, ah, ah oh, Goki hat eine gute Qualität. Okay. Jetzt haben mhm. wir es schon mal vorgewärmt. Gut, dass du da bist, Koch. Ich habe mir die Hinderung eingekriegt. Ah, ja. <lacht> ja. Verstehe. Oh. oh. Ja, gut. <lacht> so, jo, willst du vielleicht auch eine Gurke? Nein, danke. Entschuldigung. Ja, nee, das ging ja schnell. Mhm. Weil die Annika das so vorgewählt ja, hat. Ja, deswegen. Ja, es muss immer einer sein, der das... Mhm. Okay. Freunde, nachdem wir jetzt den ganzen Tag, <lacht> fast den ganzen Tag damit verbracht haben, hier unsere Ziele aufzuschreiben und zu gucken, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, wie wollen wir das machen, für wen wollen wir das machen und so weiter, ähm, bin ich jetzt mit Anni neu in die Fahrschule gefahren. Wir machen jetzt, also ich schneide euch jetzt die Folge hier noch zu Ende. Und ja, boah, wenn ich mal so ein Fazit äh, raushauen soll. Also es ist schon herbe anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, wie das Ganze funktioniert, was man überhaupt will. Also so ganz im Kleinen weiß man das ja schon, aber jetzt im Großen das auch so auf Papier zu bringen und so, da macht man sich schon viele Gedanken. Da waren auch so abgefahrene Sachen bei, wie Soziales, also was man da bei dem, wie spenden will oder die Wale retten will oder äh, ganz abgefahrene Sachen. Persönlichkeitsentwicklung, also ganz richtig, richtig coole Sachen. Bei mir ist dabei rausgekommen, dass ich noch ein bisschen mehr für YouTube machen will, weil ich Bock darauf habe, viele Leute zu erreichen und denen halt äh, zu zeigen, was möglich ist, was man alles so machen kann und so. Da freue ich mich drauf, das ist cool. Ja, und dann würde ich sagen, schließe ich auch den Tag hier schon wieder mit euch ab. Ja. Wenn es euch gefallen hat, äh, abonniert das Ding. Äh, achso, warte, äh, ich vergesse die Seite. Ich vergiss immer wieder vergesse ich die Seite. Diese Seite. Abonniert das Ding. Like. Und äh, ich habe euch lieb. Passt auf euch auf. Ich bin